Hallo, ich bin der Martin, also mit ganzem Namen heiße ich Martin Auer und ich habe mir eine Geschichte ausgedacht, die Geschichte von der Prinzessin mit dem Bart. Aus der soll natürlich ein Buch werden, aber die Verlage, bei denen ich sonst meine Bücher herausbringe, die sind ein bisschen komisch. Ah, eine Geschichte, wo der Prinz nicht die Prinzessin heiratet, sondern einen anderen Prinzen. Nein, dafür ist die Zeit noch nicht reif. Also habe ich mir gedacht, ich frage euch,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 Ob er unterwegs viele Abenteuer bestehen musste, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich musste er ein paar Drachen besiegen, gegen Windmühlen kämpfen oder gegen Außerirdische, die aus der Zukunft kamen. Jedenfalls kam er rechtzeitig zum Turnier an und das war gut, denn wenn er zu spät gekommen wäre, dann wäre die Geschichte jetzt schon aus. Beim Turnier, da ging es jetzt nicht nur ums Schwertkämpfen und Bogenschießen, sondern auch darum, wer klug ist und Rätsel lösen kann und wer sich als gerechter Richter eignet. Und es gab immer zwei, die gewonnen haben, entweder der Prinz Adelmut oder der Prinz Goldherz. Beide waren sie praktisch gleich gut und die Prinzessin konnte sich nicht entscheiden. Als der Prinz Adelmut dann nach Hause gekommen ist, fragen die Eltern natürlich, na, wie hat sich die Prinzessin entschieden? Und er sagt, na, sie weiß es noch nicht, aber ich habe mich entschieden. Ich will den Prinz Goldherz heiraten. Eine große Aufregung, natürlich, das geht nicht. Nur eine Prinzessin kann einen Prinzen heiraten. Also beschließt Prinz Adelmut, Prinzessin Adelmute zu sein. Und wie es dann weitergeht, warum er sich dann noch einen Bart wachsen lässt als Prinzessin Adelmute, und wie es am Ende ausgeht, das verrate ich noch nicht. Die Geschichte ist schon fertig geschrieben. An den Bildern muss ich noch einiges tun und das ist auch noch eine Menge Arbeit. Wie ihr seht, kann ich nicht zeichnen. Ich suche mir alte Bilder zusammen und schneide sie aus und setze sie auf den Computer zusammen. So habe ich das Titelbild zusammengebaut. Die Prinzessin muss natürlich einen Bart bekommen. Da gibt es ein paar Herren, die nicht sehr erfreut sind über diesen Anblick. Da gibt es einen Kindergarten, den sie gerade eröffnet. Die Fotografen müssen natürlich auch dabei sein. Und in der Burg schaut auch noch jemand zu. Also ich hoffe, die Idee gefällt euch und ihr habt Lust auf ein witziges Buch, das mit ein paar dummen Vorurteilen aufräumt. Ein Buch zum Vorlesen, zum Selberlesen, zum Verschenken, zum Verteilen. Auf Start Next könnt ihr es vorbestellen. Es kostet nicht viel, wenn man ein paar mehr bestellt, kostet es noch weniger. Und wenn genug Bestellungen zusammenkommen, dann kann ich das Buch produzieren. Also macht euch gefasst auf die Prinzessin mit dem Bart.